Es kommt oft überraschend, geht vorbei, meist unbemerkt. Es ändert die Sicht auf Dinge, es wird niemandem verwehrt. Viele glauben, es sei Reichtum, danach zu streben ist nicht das Ziel. Niemand kann es je besitzen, denn es ist doch das Gefühl. Anzustellen, vermiest es, wenn es nicht einfach in den Schoß. Es als Wahres zu begreifen, versetzt es stolz den Todesstoß. Liturgie gehört überwunden, es zu finden braucht Verstand. Anfangs klein ist mit der Zeit groß, fällt schwer von Gier getriebener Hand, es kommt oft überraschend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 Mit Blick nach vorn, besser nicht getrennt zu sein. Lauert jenseits der verborgenen Schwelle der Weg das Ziel vom Haben zum Sein. Chemie im Hirn als Reaktion, verleiht das Flügel bringt die Wende. Es sieht nur wer gemeinsam fühlt. Rivalität bedeutet das Ende. Es kommt oft überraschend, geht vorbei meist unbemerkt.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 Ist es, etwas gar nicht zu begreifen oder auch mal ein Lächeln, Kindern ins Gesicht zu streifen, geliebt zu werden, wie man ist, ohne sich ständig aufzureiben und sicher auch ist es, dieses Lied zu schreiben. Es kommt oft überraschend, geht vorbei meist unbemerkt,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 Wenn es jeder anders spürt es für alle Sonne, Wind und Meer. Vielleicht schon winkt es dir, wenn du verstanden, dieses hier,